Herr Hecklin, wir kommen zur letzten Minderheit, sechs. Das Wort hat Herr Müller. Ja, das Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zuerst den besten Dank an Kollege Stöckli, dass er nicht auch noch meine Minderheit äh, erklärt hat, aber seine Zugehörigkeit zu dieser Minderheit zeigt eben, dass dieses Konzept sozial, fair und lösungsorientiert ist. Aber nun zurück bei diesen Ausgleichsmaßnahmen geht es ja eigentlich um das Kernstück dieser Revision. Nicht, weil sie aus sachlicher Sicht zwingend wären, denn die Frauen beziehen ja vier Jahre länger AHV als die Männer und sie beziehen im Durchschnitt sogar leicht höhere Leistungen als Männer, obwohl sie deutlich weniger in die AHV einzahlen. Es ist deshalb vor allem ein Akt der Fairness, denn Tatsache ist, mit der Angleichung des Referenzalters von Frau und Mann greifen wir bei denjenigen Frauen, die nicht mehr allzu weit vor der Pensionierung stehen, in ihre ganz persönliche Planung ein. Es ist also verständlich und richtig, geht man gegen Alter 60 zu, macht es Sinn, sich über den Rückzug aus dem beruflichen Leben Gedanken zu machen und den Übergang sorgfältig zu planen. Wer jünger ist, hat demgegenüber noch alle Zeit, sich auf die schrittweise Angleichung des Referenzalters vorzubereiten. So stellt sich die Frage, welche Frauenjahrgänge tatsächlich betroffen sind. Es ließe sich problemlos die Haltung vertreten, es gehe nur um die vier Jahrgänge während der Dauer der Angleichphase in vier Schritten. Wo sich unsere Minderheit trotzdem mit der Mehrheit trifft, ist im Ansatz, dass wir diese Betroffenheit großzügiger definieren wollen, nämlich mit sechs Jahrgängen. Seit Langem ist klar, dass der Schritt der Angleichung des Referenzalters kommen wird. Jetzt konkretisiert er sich und die Sensibilisierung wächst nochmals. Tritt die Revision dann im Jahr 2023 in Kraft, Beginnen wir im Jahr 2024 mit der Angleichung des Referenzalters. Das bedeutet, Frauenjahrgänge kommen bis ins Jahr 2029 in den Genuss der Ausgleichsmaßnahmen. Nicht mehr von den Erleichterungen profitieren werden Frauen, die heute 55-jährig sind. Ihnen bleiben somit nun zehn Jahre Zeit, um ihre individuelle Planung auch darauf auszurichten. Wer in diesem Saal nun aber behauptet, das sei keine faire Lösung, verfolgt in der Tat und Wahrheit ein anderes Ziel, nämlich die Verhinderung der Angleichung des Referenzalters. Das ist politisch legitim, solange diese Haltung auch offen deklariert wird. In der Kommission haben wir diverse Ansätze geprüft. Wir wissen, dass wir zur Sicherung der AHV-Renten auf heutigem Niveau und das ist unser erklärtes Ziel, einen mehrstufigen Weg gehen müssen. Jetzt wollen wir mit dieser ersten kleinen, bescheidenen Revision die Renten bis 2030 sichern. Im Rahmen unserer Abklärungen bestätigte sich nochmals klar, dass wir spätestens 2030 eine nächste Etappe, eine strukturelle Reform, in Kraft setzen müssen. Denn aufgrund der zahlreichen Positionierungen, Pensionierungen der Babyboomer, die ab dem Jahr 2030 einsetzen werden, droht zwischen 2030 und 2035 nochmals eine Verdoppelung der jährlichen Finanzlücke bei der AV auf 8 bis 10 Milliarden Franken jährlich. Selbst wenn der erste Schritt nun gelingt, werden ab 2030 wieder Milliardenbeträge fehlen die Verwaltung bestand im Rahmen der Diskussion der verschiedenen Modelle für den Ausgleich ein, dass mit einer Lösung von neun Jahrgängen Ausgleichsmaßnahmen bereits eine zeitliche Überlappung entsteht mit dem nächsten zwingenden Reformschritt. Somit sprechen nicht nur sachliche Gründe gegen eine längere Dauer der Übergangsmaßnahmen, sondern auch eine verfahrensmäßige. Wir wissen, dass uns der zweite Schritt, eine strukturelle Reform, sehr stark fordern wird. Es wäre deshalb geradezu fahrlässig, uns jetzt zusätzliche unnötige Steine in den Weg zu legen, die in wenigen Jahren die Lösungssuche wiederum erschweren. Mit sechs zu berücksichtigen Übergangsjahrgängen bieten somit die Mehrheit als auch unsere Minderheit eine angemessene Lösung. Demgegenüber vertreten wir die Auffassung, dass es richtig ist, die Lösung für die betroffenen Frauenjahrgänge großzügiger auszugestalten, weil wir tatsächlich in ihre persönliche Planung eingreifen. Unsere Minderheit besteht aus zwei Teilen. Erstens die Möglichkeit, trotz der grundsätzlichen Angleichung des Referenzalters noch im bisher geplanten Zeitpunkt ja rente zu wählen. Dies geschieht in Form von privilegierten Kürzungssätzen im Falle des Rentenvorbezugs. Dabei wollen wir den äh, betroffenen Frauen bessere Kürzungssätze bieten, als sie der Bundesrat vorschlägt. Wir denken dabei insbesondere auch an Frauen, die in Berufen arbeiten, die körperlich anstrengend sind. Und zweitens eine fokussierte und sozialverträgliche ausgestaltete Honorierung für diejenigen Frauen, die sich entschließen, bereits, bis zu neuen geltenden höheren Referenzalter weiterzuarbeiten. Im Unterschied zum Bundesrat wollen wir somit nicht eine Lösung mit der Gießkanne, Geld auch an diejenigen verteilen, die viel weniger darauf angewiesen sind, sondern eine Lösung, die den Bedürfnissen der Frauen mit tiefen Einkommen gezielt Rechnung trägt. Frauen mit Einkommen bis gut 56'000 Franken sollen einen lebenslangen Zuschlag von monatlich 150 Franken erhalten, Frauen mit höheren Einkommen einen solchen von 50 Franken. Mit 600 Millionen Franken sind wir bereit, uns aus diesem angemessenen Ausgleich deutlich mehr kosten zu lassen, als dies der Antrag der Mehrheit macht. In der Kommission kam der Vorwurf auf, und ich habe das auch jetzt wieder gehört, mit diesem Modell würden Schwelleneffekte eingeführt. Irritierenderweise kam der Vorwurf aber auch von diesen Kreisen, die sich im Übrigen noch nie an deutlich höheren Fehlanreizen in den Sozialwerken gestört haben. So kennen wir dauerhafte Schwelleneffekte in den Ergänzungsleistungen, aber auch in der IV. Eine soziale Ausgestaltung mit klarer Fokussierung, birgt immer das Risiko von Schwelleneffekten. Es gibt immer den Nächsten, der gerade nicht mehr profitieren kann. Das gilt für jedes diskutierte Modell. Und Im vorliegenden Fall ist es aber so, dass der Vorwurf weitgehend ins Leere zielt. Denn es geht erstens um eine zeitlich und sachlich klar eingegrenzte Maßnahme. Nach entscheidender dürfte zweitens sein, dass Frauen mit tiefen Einkommen nicht nur eine tiefere AHV-Rente in Aussicht haben, sondern auch massiv schlechtere Leistungen aus der beruflichen Vorsorge erwarten. Die Sorge um die besser gestellten Frauen gewisser Kommissionsmitglieder ist deshalb kaum ernst zu nehmen, sondern als taktisches Manöver zu verstehen. Ein Wort zu den ebenfalls diskutierten Modellansätzen, progressiv, degressiv. Auf den ersten Blick ein äußerst interessanter Ansatz. Ich frage Sie jedoch, wie möchten Sie die betroffenen Frauen innerhalb der Übergangsjahrgänge davon überzeugen, dass es schon seine Richtigkeit hat, dass gewisse Betroffene dann länger zu schlechteren Konditionen arbeiten müssen, während andere nur wenig länger arbeiten müssten, aber bessere Zuschläge bekämen. Wir sind also gut beraten, uns auf eine großzügige, sozialverträgliche, fokussierte, aber auch einfach verständliche Lösung zu einigen. Und last but not least bewirtschaften wir nicht länger ein Schreckensgespenst, das es gar nicht gibt. Aus den beiden Anpassungen des Frauenrentenalters in der Vergangenheit wissen wir, dass sowohl die Frauen selbst als auch die Arbeitgeber die Maßnahme problemlos umgesetzt haben und aus diesem Grund bitte ich Sie deshalb, die Minderheit 6 zu unterstützen. Besten Dank.